Er muss verlaut, er muss gefüttert werden, zu so das. Ich muss ich auch. Ich muss auch ab und zu raus und ich muss auch gefüttert werden. Aber ich mache dir selber was zu essen. Ja, Ich ja. kann das ja leider nicht. Er hat stimmt. hier keine Arme. Ah, stimmt. Aber warum ist das ein Problem? Ja, weil sie muss ja raus und kann ja nicht einfach die Tür aufmachen. Sie ist ein Hund. Ich kann nicht allein Aber kein Problem. Warum? Warum gibt ihr sie nicht zu mir? Das ist eine gute Idee. Ja. Das machen wir, oder? Ja. Lecky. Oh, ja! Hallo. Seht ihr, die mag mich. Jo. Ja, Mann. Dann könnt ihr in Urlaub fahren und ich und Lecky machen auch Urlaub bei mir, klar. Ja. Super. Ja, gut. Ja. Aber und Sashi. Ja, du musst vorsichtig sein. Sie ziehen ein bisschen. Ja. Alte Dame, das kriege ich schon hin. Na dann, danke schön, Clown Und ja. wir können in den Urlaub fahren. Ja! ja. Na dann los. Okay. Dann mach's gut, Clown Sashi. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Danke. Saschi! Ja und Auf nicht reinkommen? Nein, weil wir wollen Urlaub fahren, aber wir haben ein Problem. Ja, ihr auch? Was denn? Unsere Katze. Wir können sie nicht im Urlaub mitnehmen. Das ist schlecht. Ja. ja, so ein großes Ding mit Rüssel kann man ja auch nicht im Urlaub mitnehmen. Nee. <lacht> Nein, so klein. Ein kleines Ding mit Rüssel? Nee, Nein, ohne Rüssel. Ohne Rüssel? Das ist ein komisches Ding. Ich dachte, Katzen haben immer Rüssel. So, ich dachte, Elefanten sind die Dinger mit Fellen. Nein, das sind Na klar, und ich soll auf euren Tiger aufpassen. Ja. Hm. Verträgt er sich mit Hunden? Ja. Weil ich habe gerade einen Hund da. So klein und niedlich. Zieht ein bisschen. Ja. Okay, ja. dann holt mal hier. Wie heißt er denn? Max. Max. Max der Fuchs. Die nee. Katze. Max die Katze genau. Ah ja. Gut. Das ist der neue Rückenkratzer. Praktisch, oder? Soll ich auch mal kratzen? Ist auch gut beim Mückenstich. <lacht> gut. Also äh, dann holt euer Kater ja. und dann kommt er gleich nochmal, ja? Noch nicht, bis äh, wie lange fahrt ihr denn weg? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Ui, ui, ui. Warte mal, warte mal, äh, so. also der Hund, die fand, eine Woche, äh, Slim, ich glaube, die war auch eine Woche, da sollte ich Blumen gießen und bei dem, der zieht ein bisschen. Hat euer Kater irgendwas? Achso, und dann war, Jamie war noch da, da muss ich die Blumen, die Blumen gießen. Okay, moi moi moi, ganz schön viel zu tun, muss ich mir mal aufschreiben. Gut, ja, okay, als nächstes gleich, tschüss, Ciao. Hi Was, auf auch? Was frisst denn so eine Katze? Katzenfutter? Ja. Muss ich noch einkaufen gehen? Ja. Gut. Und ihr seid jetzt, also ab morgen eine Woche nicht da? Zwei Wochen? Ja. Gut. Okay. Gut, Max. Zwei Wochen. Ob ihm auch eine rote Nase steht? Gut. Viel Spaß. Okay, tschüss. Tschüss, Mike. Tschüss. Ich muss Blumen gießen. Ich muss Blumen gießen. Ja, ich muss Blumen gießen. Max. Max muss ich füttern. Ich muss Max füttern. Ich muss mal Flecki. Was ist das hier? hier. Blecki. Blecki. Ja? Aufwachen! Hallo Maria! Was machst du hier? Sind du bist auf sind? Urlaub! Nein, wir sind nicht schon wieder zurück. Ich wollte Max abholen. Max füttert, esst viel, viel isst. Langsashi. Ja? Ja! Hallo Maria, du bist ja schon wieder da. Willst du mit Blackie spazieren gehen, komm? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Eigentlich wo ist er und wo ist Max? Max, wo ist Max? Und Blackie. Warte mal. Max! Der ist doch nicht da drin. Stimmt. Ja, ich muss das sehen. Max. Kleinhaarig? Hm? Ist immer so ein Berg? Na ja. Da lieg da oh. und schläft der Gute schlaf Nein nicht schlafen nicht schlafen was? Hallo Maria was machst du denn hier Oh nicht schon wieder Das hat mir gerade schon zweimal Ach. Ja ich bin etwas kauern aber ich muss noch Blumen gießen Nein nicht muss ich nicht? Nein. Das ist gut, dann kann ich ja vielleicht mal eine Runde schlafen. Oh, bin ich kaum. Ich glaube, du sollst Urlaub machen. Urlaub? Urlaub? Das ist eine Idee. Aber dann musstest du Max mitnehmen. Blackie wurde gestern abgeholt, die waren länger im Urlaub. Und Blumen muss ich auch nicht mehr gießen, stimmt ja. Die Tante ist ja wieder da, oh, ja, dann kann ich ja Urlaub machen, aber wie sieht es denn hier aus, da muss ich ja noch, ich muss hier Staub ausdrücken, so, Urlaub machen. ich, ich mache Urlaub, ja, ja, ja ich mache Urlaub, mach Urlaub, Urlaub. genau, hier halt, ich mache Urlaub. Urlaub, so, Moment, weißt du, Bob, was man im Urlaub macht? Ja, putze nicht mache Urlaub, Urlaub, Urlaub. Na, Saschi, was machst du denn da? Äh, na Urlaub, denke ich. Das ist kein Urlaub machen, putzt ja. Aber das muss doch gemacht werden. Nein, im Urlaub entspannt man sich und ruht sich aus. Ach so. Ja. Aber ich habe noch nie Urlaub gemacht. Was macht man denn so im Urlaub? Man kann zum Beispiel zelten gehen. Zelten? Hm. Ihr schon mal gezeltet? Was braucht man denn da fürs Zelten? Ein Zelt? Ein Zelt. Zelt. Hab ich nicht. Muss ich mir eins kaufen? Okay. Okay. Na ja, Ich mach jetzt Urlaub, so? Ja. Äh, wo kriege ich denn ein Zelt? Im Einkaufsladen. Okay. <lacht> äh, ist so ein Zelt teuer? Es geht. Okay. Äh. es das in verschiedenen Geschmäckern? Was? Also ein Himbeerzelt, essen. ein Vanillezelt. Das kann man aber nicht essen. So. Da muss drin schlafen. Ah, jetzt, jetzt weiß ich ganz genau. Ich brauch so ein Zelt, so ein Dings, so ein Zeltbräuch. Das kriege ich im Einkaufsladen und das hat keinen Geschmack. Nein. Gut, jetzt, jetzt weiß ich Bescheid. Ich gehe mir ein Zelt kaufen. Okay. Ich mache jetzt Urlaub. Ja. Genau. Mach jetzt das Fenster dazu. Warum? Du willst Urlaub machen. Ach so, ja. Ich mache jetzt Urlaub. Ob das gut geht, das weiß ich nicht. Mal sehen. So, ich gehe mir jetzt ein Zelt kaufen, okay? Okay. Tschüss Maria, bis gleich. Tschüss, bis gleich, ich warte hier sehe ich denn aus? Ui, ui, ui. <lacht> ich passe auf dein Haus auf, dass keiner genau kann, dass nichts passiert kannst du dir ein Eis nehmen okay ich danke fahr. ja so. äh, sag mal wie groß ist denn so ein Zelt so ungefähr Ja? brauche ich ein LKW <lacht> ein bisschen kleiner so nein kann ich das tragen ja gut sonst musst du mir helfen <lacht> Hast du das Zelt? Ich habe ein Zelt. Ich habe was für dich. Oh schön, komm. Hier, das ist eine Kette vom Urlaub und die habe ich dir mitgebracht. Okay. So, jetzt mache ich offiziell richtig Urlaub. Ja. Muss man das so machen? Ja. Macht jeder so mit Ketten Urlaub? Okay. Muss, muss man nicht, aber kann man. Kann man. Gut, dann kann ich das. Das steht mir gut. <lacht> so, Lass uns das Zelt mal aufbauen. Okay. Hast du schon mal ein Zelt aufgebaut? Nein. Ich auch nicht. Ja, kann nicht so schwer sein. Okay. Da noch das bewege nicht geld. Komm mal Ja, komm. So, ja dann wollen wir da mal gucken, ob wir dieses Zelt aufgebaut kriegen. Warte ich! Ähm... Kann das nicht? Ja? Du musstest noch aufbauen. Aufbauen? Ist aufgebaut? Nein, du musstest aus der Verpackung holen und aufbauen. Was? Diese ganzen Teile? Ja. Ach, du Schreck! Hast du schon mal ein Zelt aufgebaut? Nein, noch nicht. Ach, Pauli kommt auch! Hi! Das Hi, Großer! Ja, was macht sie denn? Maria, sagt ich! Ich sehe nicht gut aus, ich muss Urlaub machen. Ja. Und dann hat sie mir gesagt, Urlaub macht man zelten. Er dachte, Urlaub ist Fensterputzen. Putzen. Na, wenn ich, ich hab, muss doch sauber machen für den Urlaub. Wenn ich nicht da bin, muss doch hier alles ordentlich sein. Hä, ja, wieso? Da ist doch nicht keiner. So, ja. Und jedenfalls sagte Maria, man, man könnte auch zelten. Das ist auch Urlaub. Ja. ja. Okay, habe ich mir ein Zelt gekauft. So, und jetzt? Jetzt muss ich das aufbauen. Hast du schon mal ein Zelt aufgebaut? Nein, aber ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Okay, aber hier gibt es bestimmt sowas wie eine Anleitung. Na, gucken wir mal. Ah, da. Ah, hier. Moment. So, dann gucken wir mal. Also, was brauchen wir denn? Wir brauchen zwei Kinder und einen Clown. Eins, zwei, drei. Check. So, das, aha, aha, aha, Fieber-Glasstangen. Ähm, Fieber die haben Fieber. Die sind mhm. krank, die müssen ins Bett. Ich glaube nicht, die heißen da ich nicht so. Weil es gibt mehrere Stangen, die wahrscheinlich gleich aussehen. Gibt's denn auch Masernglasstangen? Nein. Nicht? Und ihr meint, das ist okay? Ja. ja. Das ist keine Krankheit? Also, Fieberglasstangen, ein Außenzelt und Fische. Fische? Ja, hier, hier, das sind doch Fische. Heringe. Ach so, das sind so eine Stangen. Wie? Heringe sind im Wasser. Es gibt einmal die Fische und einmal die Stangen. Und die schwimmen auch im Wasser? Nein, die doch nicht. Und wie soll man sie denn rauskriegen? Aber Heringe sind im Wasser. Ja, das ist aber ja ein anderer Name für etwas ganz anderes. Ach so, das ist ja kompliziert. Und den Zeltboden und das Innenzelt. Okay. Ja, dann? Ob wir das aufgebaut kriegen? Ja. Gut. Ich ja, schon. Dann probieren wir das mal. Mhm. Gut. Alle zusammen? Und check! Gut, stellen müssen wir erstmal hier. machen, Paul? Ja? Hier, da muss, glaube ich, dieser Hering rein. Ja. Dann. So, Maria, ja. hängst du mal hier äh, unter meinem Knie. Ja. Paul, mit deinem rechten Fuß jetzt auf B3. Alles klar. Alles klar. So, ich glaube, wir sind fertig. Ja. Gut. Ja. Haben wir gut gemacht. Dann? Lass uns wieder rausgehen. Okay. Ich mach mal die halt wieder aus. Oh, ist das hell. Oh, da drin ist ja viel dunkler. Komm raus. Komm waschen. So. na, das haben wir ja gut gekriegt. Ja. Sieht doch gut aus. Ja. Unser erstes Zelt. Cool. Ach. Aber irgendwie bin ich jetzt genauso kaputt wie vorher. Ist das normal beim Urlaub? Manchmal wenn man das Ja, man Okay, was macht man noch so im Urlaub? Beim Zelt? Dass man schlafen? Ja, oder so Geschichten erzählen. Ah! Ich habe eine ganz tolle Dino-Geschichte. Wollen wir heute im Garten übernachten? Ja. ja. Okay. müssen äh, aber noch unsere Mama Gut, dann sagt ihr mal Bescheid und ich richte das Zelt noch ein bisschen ein zum ja. Schlafen. Ja, dann ja? Bis später. Okay. okay, und ich erzähle euch dann die tolle Dino-Geschichte, ja? Ja. Gut, dann bis gleich. Ciao. Ciao. Tschüss. Okay. So. So, Klappe zu. <hums> Es war einmal in einem Land weit vor unserer Zeit. Da lebten viele große Dinosaurier und Urzeitwesen. Und in diesem Land begab es sich einmal. Das uh. Wo gehen wir eigentlich heute hin? Ja, ein Geheimnis. Wir gehen heute in die Uhrzeit. Mhm. Ja, gleich. Dahinter, hinter der Ecke, gibt es Dinosaurier. Ja. Schau mal, da. Ah. Wow. Diese da war groß. Ja, sehr groß. Wollen wir da mal hingehen? Ja, gerne. Ha, ha, ha. Lass uns gehen, komm. Ja, schläft, glaube ich, ah. Und jetzt nicht mehr. Hallo. Wo sind die Dinosaurier? Das war nur ein Traum. Ja. Hast du denselben gehabt wie ich? Habt ihr auch bei den Dinos? Ja. ja. Das ist aber komisch. Wir hatten alle halt drei denselben Traum. Aber Gott sei Dank war das nur ein Traum. So. Jetzt erst mal frühstücken und ich muss mich rasieren. Ah, was macht man denn noch so im Urlaub? Außer Zelten? Man kann an den See fahren. An den See? Ja. Ach nee, das, das könnte man machen. Wollen wir das machen? Ja. Und mit der Eisenbahn? Ja. Oder fahren wir, fahren wir mit Fahrrad? Ähm, Fahrrad ist, glaube ich, besser. Fahrrad? Ja. Ich kenne auch den schönsten, den Waldsee. Da hinten. da links. Da. Ich zeige ihn euch. Okay. Ja? Okay. Gut, dann ich gehe jetzt mal ins Badezimmer und mach dein Frühstück. Ja? ja. Gut. Wir machen uns auch gleich frisch. Wir nur noch kurz. Ja, mach das mal. Gut. Dann, äh, was wollt ihr? Müsli zum Frühstück? Ja, ja gerne. Gut. Frische Brombeeren? Erdbeeren? Ja. Gut. Die pflück ich dann mal schnell. Okay, gut. Na dann bis später. Ah.